Die RTX 2000er sind aber auch von 2017, 2018, aber trotzdem mehr als ausreichend zum Stream und Zocken. Okay, ich tue einfach so, als ob ich mich auskenne. Warte, ich lese es nochmal, aber als Experte. Die RTX 2000er sind aber auch von 2017, 2018, aber trotzdem mehr als ausreichend zum Stream und Zocken. Ja, finde ich auch, weil man muss ja auch nicht immer sich direkt die neuesten Grafikkarten holen, weil ich finde auch, dass die alten da auf jeden Fall noch ordentlich Power haben. Gerade die RTX 2000er-Reihe ist da echt gut mit am Start und die sind jetzt auch schon, wie alt? Drei, vier Jahre? Krass eigentlich.